kommend sind im Kern eine Lebensform in der es darum geht weniger strukturelle Abhängigkeit vom Markt und Staat zu schaffen. Our book gives hope that there is a way past the impasse of the market state system, but it also invites people to be participants in their own life, in making history themselves as opposed to just voting or expecting politicians or bureaucrats to solve our problems. Dabei geht es im Kern darum, diese Ideen von Freiheit, Fairness und Lebendigkeit zusammenzubringen und das so zu tun, dass es sich gut anfühlt. In the Commons, therefore, proposes a larger vision of a human being than conventional property law or economics. And I think this is a significant difference. And I think it opens up a huge amount of possibilities and freedom and greater fairness when you approach human beings from that perspective. As opposed to just as a market entity, a market individual. Es Buch macht Mut, es Buch rüttelt an den Grundfesten von liebgewordenen Denkgewohnheiten. Und vor allem gibt es Sprache für das, was wir wirklich, wirklich zum guten Leben brauchen: gelingende Beziehung, Zusammenhalt, Freiheit, Fairness und Lebendigkeit.